Es gibt Aufgaben zum Thema Trigonometrie, bei dem nicht ein Winkel und eine Seite gegeben ist, sondern zwei Seiten. In dem Fall sind es die Seiten C und B mit 8 bzw. 5 Längeneinheiten. Gesucht ist in dieser Aufgabe mein Winkel Alpha links unten im Eck. Auch bei diesem Aufgabentyp beschrifte ich zunächst die Seiten in Abhängigkeit vom gesuchten Winkel. Die Seite C ist meine Hypotenuse, ich kürze das mal ab mit HYP. Seite B ist meine Gegenkathete, abgekürzt mit GK. Und Seite A ist meine Ankathete. Ich habe also gegeben meine Hypotenuse und meine Gegenkathete. Dazu passt der Sinus, weil auch dort die Gegenkathete und die Hypotenuse vorhanden ist. Also das Verhältnis aus Gegenkathete zu Hypotenuse. Im nächsten Schritt setze ich alle gegebenen Größen ein. Um die entstandene Gleichung nach Alpha aufzulösen, benötige ich den Sinus hoch minus 1, bezeichnet man auch als den Arc Sinus. Wie tippe ich das in den Taschenrechner ein? Ich klicke zunächst auf Shift, dann auf den Sinus. Seht schon, dann kommt hier Sinus hoch minus 1 und anschließend schreibe ich einfach die 5 Achtel als Bruch dahinter. Der Winkel Alpha ist also 38,68 Grad. Übungsaufgabe für dich. Berechne den Winkel Beta, wenn c gleich 12 ist und b gleich 4. Ich zeige dir gleich im Anschluss die Lösung. Viel Erfolg! Hier folgt die Lösung. Zunächst habe ich das Dreieck beschriftet. c ist weiterhin der Hypotenuse, b ist jetzt die Ankathete, da ja Winkel Beta gesucht ist, und a ist die Gegenkathete. Ich habe in meiner Aufgabe also gegeben, die Ankathete und die Hypotenuse. Und dazu passt eben der Cosinus Ankathete und Hypotenuse. Anschließend habe ich alle Zahlen eingesetzt, Cosinus hoch minus 1 von einem Drittel berechnet und erhalte dann einen Winkel von 70,53 Grad. Ich habe hier jetzt noch zusätzlich den Winkel Alpha berechnet über die sogenannte Innenwinkelsumme. Ich weiß, dass alle Winkel aufsummiert im 3 180 Grad ergeben, also ziehe ich davon mal zunächst den rechten Winkel ab, dann noch den berechneten Winkel Beta und erhalte somit den Winkel Alpha.